Der Vulkan Sinabung auf der indonesischen Insel Sumatra ist ausgebrochen. Er stieß eine bis zu 5 Kilometer hohe Aschewolke aus. Die Eruption wird begleitet von Erdstößen. Nachdem der Vulkan über Jahrhunderte ruhig war, bricht er seit 2010 immer wieder aus. In Indonesien gibt es knapp 130 aktive Vulkane. Es liegt auf dem sogenannten pazifischen Feuerring.